Ich kann das. machen. das? kann gar nicht hier herstellen. Okay, dann kommst du da rum, Schon. So, einen wunderschönen guten Morgen von Seiten der ÖVP-Fraktion zu einem neuen Untersuchungsausschuss. Es ist jetzt ein Jahr lang her, wo wir, glaube ich, alle miteinander fassungslos vor den Bildschirmen und vor den Fernsehgeräten gesessen sind und äh, zwei Personen erlebt haben, wie wir es uns nie vorstellen konnten dass so etwas in der Politik Wirklichkeit werden kann. In Ibiza wurden Dinge geredet, die es gilt heute aufzuklären, lückenlos aufzuklären. Welche Handlungen gab es davor? Welche Handlungen gab es danach? Und inwiefern wurden diesen Worten Taten auch im Nachhinein noch gesetzt? Dieser Ibiza-Skandal ist der größte Vertrauensbruch in der Zweiten Republik. Die FPÖ hat sich da um Kopf und Kragen geredet und die österreichische Demokratie hat damit wahren Schaden erlitten. Wir wollen, dass dieser Skandal von Ibiza vollständig und lückenlos aufgeklärt wird. Wir wollen hinter die Fassade von Strache und Gudenos blicken. Wir wollen Fakten dazu haben. Und wir wollen wissen, was passierte, als Generalsekretär Kickl im luxus mit Heinz-Christian Strache zu einem Waffenhändler flog. Wer war aller Teil des FPÖ-Netzwerkes? Diese Frage gilt es zu klären. Es geht hier aber nicht nur um die Aufklärung von kriminalpolizeilichen und kleinkriminellen Handlungen, sondern es geht hier vor allem auch um eines, es geht auch um die Moral. Es geht um die Moral, die die Politiker an sich legen, die jede einzelne Politikerin und jeder einzelne Politiker für sich als Maßstab nimmt. Und wir als ÖVP sagen, da haben wir alle Fraktionen einen Auftrag dazu, dass wir das restlos aufklären. Denn es gilt, das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Repräsentanten wiederherzustellen. Meine Damen und Herren, wir werden sehr darauf achten auch, dass dieses größte Kontrollinstrument, das ein Parlament gegenüber einer Regierung hat, dass das nicht auch missbraucht wird. Dass die Opposition es nicht als kleine politische Bühne hernimmt, um Kleingeld zu sammeln. Es geht darum, dass man die Aufklärungsarbeit umfassend durchführt. In dieser Verantwortung stehen wir hier vor Ihnen vor dem österreichischen Steuerzahler und dass wir das mit diesem Geld, das wir für diesen Ausschuss einsetzen, auch für die Zukunft in unserem Land Positives bewirken können. Nötige Gesetzesänderungen, die sich daraus ergeben, aber auch vor allem auch eine neue Moral in der Politik Einzug hält, dass so etwas wie Ibiza sich kein zweites Mal wiederholen kann. Ich darf Sie nun um Ihre Fragen bitten. Ihr Koalitionspartner, die Grünen, ähm, namentlich die Frau Thomas Eli, hat gesagt, nach dem Aktenstudium hat sie den Eindruck, dass bei Türkis Blau ähm, Gesetzeskauf die Regel war. Was sagen Sie darauf? Die FPÖ hat für viele zwei Gesichter, die sich die Menschen vorher nicht vorstellen konnten. Die Regierung hat äh, bis zu diesem Vertrauensbruch gut gearbeitet. Und er hat auch viele Dinge auf den Weg gebracht. Aber nach diesem Vertrauensbruch sind Dinge zutage getreten, die wir uns alle nicht vorstellen konnten. Es gilt daher, heute genau zu überprüfen, welche Handlungen wurden gesetzt, die im Bewusstsein dieser Vorhandlungen von Ibiza initiiert waren. Und das gilt es aufzuklären. Dafür werden alle Regierungsmitglieder, die damals in den Entscheidungsprozess mit einbezogen, sind, mit einbezogen waren, auch vor dem Ausschuss kommen. Sie sind teilweise schon geladen. Sie werden umfassend befragt werden. Und wir erwarten uns von allen klare Antworten. Auf der ÖVP-Seite war aber alles in Ordnung. Da hat es sowas nicht gegeben. Wir sehen aus den Akten keinerlei Hinweise, dass es hier zu Rechtswidrigkeiten von Seiten der Regierung als solches gekommen wäre. Was dahinter steckte und was vielleicht die negative Energie dahinter war, das werden wir in diesem Ausschuss klären. In dem Moment, als die Regierung tätig war, war das nicht ersichtlich. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es in großen Teilen die FPÖ betrifft und betreffen wird und viel weniger die ÖVP? Ich gehe ganz klar davon aus, dass das Ibiza-Video von zwei Personen gestaltet wurde, von Strache und Gudenus, und Strache und Gudenus haben hier diese Grundhaltungen gesetzt. Und von diesen Grundhaltungen heraus werden wir erforschen, wer aller die Hintermänner war, welches Netzwerk hinter der FPÖ noch stand, und wie diese Vorbereitungshandlungen für manche Dinge, die wir auch in den Akten sehen, auch wirklich zustande gekommen sind. Die FPÖ stellt eine Befangenheit von Ihrer Person in den Raum, weil Sie Beamte der Juristin BKA sein und da einen Interessenskonflikt hätten, was sagen Sie dazu? Da liegt sie, ich weiß nicht, wer das jetzt gesagt hat, aber liegen Sie falsch, ich bin kein Mitarbeiter des BK. Vielen Dank. Auf eine gute gemeinsame Zeit.